ist ein Stuhl. Und das hier ist ein neues Video. Auf meinem letzten Video hatte ich nicht mal mehr 100 Aufrufe geschafft. Danke dafür. Fickt euch. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, weil YouTube bei mir nicht mehr so läuft, wenn ich keine 200 Aufrufe mehr mache, werde ich jetzt einfach Präsident von Deutschland oder wie die Scheiße heißt. Das Gute ist, dass die Wahlen bald anstehen, also wählt mich schön. Meine Partei ist ganz unten in der Ecke und zwar Arschfick. Ja, wählt bitte für mich. Das Thema des heutigen Videos soll aber nicht Politik sein, sondern ich habe euch gefragt ob ihr Ideen für ein neues YouTube-Video habt. Die Story haben 52 Leute gesehen, also bin ich davon ausgegangen, dass ihr mir auch mal normale Sachen schreibt. Habt ihr nicht. Okay, der Erste hat einfach nur Orangensaft geschrieben. Äh, nice, Digger, das ist eine gute Videoidee. da Orangensaft. Frag nicht, was Turn up. Einfach, Einfach Orangensaft. Orangensaft. Okay, die nächsten sind Unifans und meine Fetische. Also, ich muss sagen, ich ähm, mag keine Frauen, sondern eher Schimpansen, weil die sind schön haarig und verstehen mich besser, weil die genauso sind wie ich. <lacht> <lacht> um, nein, das ist er nicht. Nein. Ich bin von Afghanistan. Ah, da sind die beiden letzten Kommentare. Also der erste sagt, erstmal Gewürzgurken mit Nutella. Der andere sagt, ich soll Gucci Gang singen. Halt die Fresse, ich sing was ich will. Okay. Du wolltest das so? Dann kriegst du es in den Arsch, du Bastard. <lacht> ah. <Nice. lacht> ja, der kleine Musaum, was denkst du? Kann ich mal mit der Mama, du? Warum bist du ein kleiner Gagshaw? Kann ich mal mit der Deine Mama?